Ja, in diesem Video geht es um den binären Marketingplan. Und ja, wie du sehen kannst, beziehungsweise steckt ja auch im Namen schon drin, binär heißt, der Plan besteht äh, im Prinzip auf zwei Beinen, ist also äh, zweibeinig aufgebaut. Und ähm, ja, ein Bein bildet in der Regel dann äh, das sogenannte Power Lag, ja, Profit Lag, wie man es auch nennen will. Und das, das ist das Bein, was relativ schnell ähm, wächst, auch durch Spillover und so weiter. Und dann gibt es eben noch, ich sag mal, das, das schwächere Bein, das äh, sogenannte äh, Weak Lag oder. Oder, ähm, ja, ja wird es auch ähm, sehr häufig genannt. So wie funktioniert der Plan jetzt an sich? Ähm, von der Sache her, ähm, wenn du das jetzt, wenn du jetzt hier das blaue Männchen bist, also der Sponsor, dann hast du im Prinzip zwei Möglichkeiten, beziehungsweise du kannst nur zwei Partner ähm, ja, First Line sponsern. Und wichtig ist, dass du einen Partner links und einen Partner rechts. Sponsorst, ja, weil das ist in der Regel immer die Grundvoraussetzung, dass es überhaupt zu Auszahlungen äh, kommen kann, dass du überhaupt berechtigt bist, Provisionen zu erhalten. Das heißt, du musst mindestens zwei Leute haben, einen links, einen rechts. Und ähm, ja, und das sind aber auch die einzigsten First Lines, die du quasi sponsern kannst. Alle weiteren Partner, die du äh, rekrutierst, die würden dann äh, quasi hier in die nächste Ebene äh, ja unterstrukturiert bzw. untergebaut werden und es dann äh, in der Regel immer abwechselnd links und abwechselnd rechts. ja man kann das auch ähm, ja selbst einstellen, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich mache erst links und dann ähm, zu einem späteren Zeitpunkt rechts. Das würde dann dazu führen, dass ähm, in dieser Linie, ich sag mal, ein schnelleres Momentum entsteht durch Spillover, weil wenn deine Partner das auch so machen, dann wächst das Bein halt schnell. Allerdings muss man sich dann auch bewusst sein, wenn man dann später sich dem anderen Bein zuwendet, kann es unter Umständen sein, dass das immer ähm, weniger stark wächst. Ja. Und ähm, ja kann dann halt auch ins gegenteil umschlagen meine empfehlung in dem plan wenn du mit dem plan arbeitest mach immer und gibt es auch deinen partnern so weiter ein links ein rechts ein links ein rechts ein links ein rechts ja das ähm, ist langfristig die beste Variante und letzten Endes geht es ja auch darum, ein Unternehmen aufzubauen, ähm, was langfristig existiert, was langfristig besteht und dann ist das einfach die sinnvollste äh, Vorgehensweise. Ähm, Auszahlungen finden immer nur dann statt. Ja, das ist so eine, eine kleine Besonderheit. Wenn ähm, mal angenommen, ich mache es anhand von einem Beispiel mal angenommen, ähm, du benötigst 300 Punkte für eine auszahlung ja äh, häufig wird es dann äh, cycle genannt ja bei es, es, ich kenne es äh, mit punkten ähm, es gibt aber auch dass man halt gewisse umsätze nimmt oder wie auch immer und auf jeden fall muss äh, ist muss immer ein cycle erfüllt sein dass man dann äh, eine auszahlung bekommt. wenn du jetzt zum beispiel hier 300 punkte hast dann würdest du jetzt mal einfach mal eine zahl 25 euro erhalten ja so Wichtig ist jetzt, um eine Auszahlung zu erhalten, muss, muss ein Cycle immer erfüllt sein. Das heißt, du brauchst hier auf der linken Seite die 300 Punkte und du brauchst auf der rechten Seite diese 300 Punkte. Und wenn das stattfindet, dann hast du quasi diesen Cycle oder diesen, diesen Zyklus eben halt erreicht und dann würdest du äh, 25 Euro erhalten. Die Punkte würden dann dementsprechend verfallen nach erfolgter Auszahlung. Wenn du jetzt zum Beispiel hier 600 Punkte hättest und hier 100, dann würde es zu keiner Auszahlung kommen, weil dir halt eben hier noch 200 fehlen. Ja. Und ähm, das muss man halt dann eben ähm, ja beachten. Also Auszahlung kommt immer dann zustande, wenn links und rechts die die Bedingungen dementsprechend ähm, erfüllt sind. Vorteile von diesem Plan ganz klar Spillover, das heißt ähm, die Leute sind in der Regel äh, schneller motiviert, weil sie sehen okay in dem einen Bein ähm, ja komme ich Leute hinzu, muss mich dann auf den Aufbau eben halt auch meines anderen Beins kümmern und ähm, weiterer vorteil definitiv äh, du profitierst bis in die unendliche tiefe deiner struktur ja du partizipierst daran der Plan ermöglicht eine, in der Regel eine, eine schnelle äh, Expansion, ein schnelles Momentum. Ja, Du kannst sehr schnell äh, stark wachsen. Ähm, er hat aber auch den ein oder anderen Nachteil. Der eine Nachteil ist, dass in der Regel ähm, hier der Verdienst ähm, gedeckelt ist, meistens pro Woche zum Beispiel auf 25.000 äh, Dollar oder Euro. Ja, Das ist halt einfach ein Nachteil, den man kennen sollte. Natürlich ist das jetzt kein schlechtes Taschengeld, Ja, muss man halt auch dazu sagen. Aber... Ähm, Letzten Endes findet halt doch in gewisser Art und Weise eine gewisse Deckelung statt. Man kann dann zwar mehrere sogenannte Business Sender in der Regel ähm, dazu aufbauen. Ähm, allerdings ähm, ja, haben die meisten ja erstmal äh, mit ihrem ersten Business Sender zu tun. Und da muss man halt das eben einfach wissen. Ähm, erfahrungsgemäß ist es aber auch so, dass es ähm, ja, zumindest war es in, in dem Unternehmen, welches ich kennenlernen durfte, damals so dass es dort relativ viele äh, Karteileichen gibt, weil ähm, klar, du sponsorst eine Person, die dann zum Beispiel hier sitzt, dann kriegt die hier neue Leute dazu und dann ist liegt natürlich der Gedanke nahe, naja, irgendwann werde ich schon mal eine Person finden, die mir dann das rechte Bein dann oder das das, das zweite Bein dann dementsprechend aufbaut und ähm, ja das ist dann halt in der Regel nicht der Fall. Ja, weil letzten Endes, ähm, ist Network Marketing ein Business, kein Hobby. Und, ähm, ja, und da muss man halt einfach auch schauen, dass man, ähm, ja, aktiv ist und die richtigen Dinge tut. Ein weiterer Nachteil ist, ähm, dass du dein, äh, dein Team eben auf äh, zwei Beinen halt äh, aufbauen musst. Ja, und nur zwei direkte Partner quasi First Line sponsern kannst. Die Nachteile ja, so wie das gedeckelte Einkommen und so weiter, das versucht man dann häufig durch, ich sage mal, einen sogenannten Matching-Bonus auszugleichen, wo du zum Beispiel auf den ersten zwei, drei Ebenen dann nochmal zusätzliche Vergütung erhältst, wo du an den Einkommen dieser Partner dann quasi beteiligt wirst versucht man dann ein bisschen auszugleichen geht in der regel zwei bis drei generationen tief und häufig gibt es dann auch noch ab einer gewissen stufe dann eben den gesamtumsatz wo du eben am gesamtumsatz des unternehmens in form von einem bonus ja, beteiligt wirst. alles in allem trotzdem ein, ein guter plan wo ja wo viele unternehmen sehr schnell ein starkes wachstum haben es ist auch so dass viele sehr sehr gutverdiener ja auch in diesem plan ihr geld verdient haben allerdings gibt es auch viele firmen die genau mit diesem plan halt eben auch gescheitert sind wo genau das gegenteil dann eingetreten ist und man muss einfach wissen wo licht ist ist auch schatten das heißt den perfekten marketingplan an sich den gibt es aus meiner sicht sowieso nicht mein favorit ist immer der oder ist der der, der breakaway plan Nichtsdestotrotz der binäre Plan, trotzdem ein, ja, aus meiner Sicht ein, ein Plan, mit dem man arbeiten kann. Ja. Und ähm, man muss aber halt einfach wissen, dass, nicht, ähm, dass es nicht nur ähm, ja, die Sonnenseite gibt, sondern dass es halt eben auch Nachteile gibt. Okay, in diesem Sinne ähm, wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Video.